Ich werde immer häufiger von Kunden und Bekannten angesprochen, dass man uns überall sieht. Sie haben das Gefühl, dass wir scheinbar überall und immer vertreten sind und dass man an uns nicht mehr vorbeikommt. So ein wunderschönes Zitat von einem meiner Meisterkunden. Wie auch du es schaffst, jetzt in diesem Video. Wenn du immer wieder Anfragen erhältst, die nicht deiner hundertprozentigen Leistung entsprechen, Du einen deutlichen Rückgang an Anfragen bemerkst und Du Mitarbeiter schon seit einer Ewigkeit suchst, aber einfach keine findest. Du oftmals mit Deinen Kunden über den Preis diskutierst oder Kunden hast, die eine ganz andere Vorstellung von Deiner Arbeit haben. Dann verspreche ich Dir, ist dieses Video genau das Richtige für Dich. Aber vorweg, ich will nicht deine Zeit klauen, das hier ist nämlich nicht für Betriebe, denen es vollkommen egal ist, welche Außendarstellung sie haben und die mal eben über Nacht einfach nur eine neue Webseite haben wollen. Kein Problem damit haben, in der Masse unterzugehen und auch einfach überhaupt gar keinen Anspruch an ihre gesamte Außendarstellung haben. Das hier ist nicht geeignet für Betriebe, die fest daran glauben, dass auf sieben gute Jahre sieben schlechte folgen. Und dass das immer so ist und dass man daran einfach selbst nichts ändern kann. Wie du es schaffst, dass dein Betrieb präsent als Marke am Markt etabliert ist, das verrate ich dir jetzt im Video. Die Präsenz deines Betriebes als Marke ist nämlich sehr wichtig, da sie dazu beiträgt, dass sich Kunden mit deiner Marke identifizieren und dich leichter erkennen können. Eine starke Präsenz, in den Medien und in der Öffentlichkeit kann dazu beitragen, dass Dein Betrieb im Gedächtnis bleibt und schneller wiedererkannt wird. Es ist also wichtig, dass Deine Präsenz in den gezielten Kanälen und Medien mit gleicher Qualität anwesend ist, um Deine definierte Zielgruppe und nicht einfach alle anzusprechen. Voraussetzung dafür ist, dass Dein Betrieb die Ausstrahlung einer echten Marke hat die Wahrheit ist, aus meiner Erfahrung der letzten zehn Jahre und ganz viel Insiderwissen aus über 100 Betrieben des Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche, ist, dass du innerhalb von sechs Monaten deinen Betrieb wirklich zur echten Marke so präsent am Markt positionieren kannst, dass du ein volles glückliches Team und richtig gute Projektanfragen bekommst. Dass du also einen wirtschaftlich sehr gesunden Betrieb erreichen kannst. Das ist absolut machbar und realistisch. Das große Problem, was viele Betriebe dabei haben, ist, dass die wirtschaftliche Zukunft aktuell sehr ungewiss ist und dass vor allen Dingen Trends und Technik sich geführt täglich rasend schnell ändern. Ich habe mich darauf spezialisiert, genau dieses Problem zu lösen und somit Deinen Betrieb als gesund aufgestellten Vorreiter als die Marke in Deiner Region aufzubauen so dass du mit richtigen Anpackern und zahlenden Kunden wie von Zauberhand anziehst. Du wirst deinen Umsatz mit weniger Zeitaufwand um ein Vierfaches steigern können, wenn dein Betrieb als Marke immer präsent erkennbar ist. Du fragst dich jetzt, wie du das schaffst? Du hast folgende Optionen. Ich nenne dir drei Stück. Erstens: Entweder du machst es selbst und setzt dich jetzt an die Umsetzung. Ich sage dir vorweg, das kostet dich extrem viel Zeit, Nerven und Geld mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit, dass du das überhaupt schaffst. Ich persönlich hätte es nicht geschafft, hätte ich nicht mittlerweile über sechsstellige Beträge in Ausbildung, Studium und Lehrgänge investiert. Ganz zu schweigen von den 16 Jahren, in denen ich aus Problemen und Fehlern einiges an Erfahrung sammeln und auch perfektionieren konnte. Die zweite Möglichkeit die du hast, ist, du engagierst eine Werbeagentur. Die meisten Werbeagenturen betrachten allerdings niemals den ganzen Betrieb als Ganzes. Jahrelang war ich angestellte, leitende Creative Director, Grafikerin und musste das mit ansehen. Der Kunde sagt, was er haben möchte, der Auszubildende macht es mal eben hübsch, korrigiert so lange, bis der Kunde sagt, jo, gefällt mir. Und das Ganze ist zum Scheitern verurteilt. Wenn Agenturen wirklich richtig gut sind, dann sind sie auch extrem teuer. Sprich, ab einem monatlichen Budget von ca. 9.000 Euro und mehr. Die dritte Option, die du hast, du arbeitest mit mir zusammen. Mit meiner erprobten Meistermarke stellen wir einen individuellen Fahrplan für dich zusammen und stellen sicher, dass du deinen Handwerksbetrieb zum angesehenen Vorreiter in deiner Region aufbaust. Nachdem sich Kunden und Fachkräfte reißen werden, und deine Konkurrenten sagen, sieh mal, also der hat es geschafft. Ich verspreche dir, bei mir kaufst du nicht dieser Katze im Sack. Bevor wir starten, möchte ich mir sicher sein, dass dein Betrieb das Zeug zur echten Marke hat. Und so gehen wir deshalb vor. Als erstes telefonieren wir. Im Potenzialgespräch 100% kostenlos. Bevor wir starten, telefonieren wir, ich stelle dir einige Fragen und höre ganz genau zu. Was sind deine aktuellen Probleme? Wo willst du in 5, 10 oder 25 Jahren stehen? Was wollen wir zusammen mit der Meistermarke erreichen? Passen wir gut zusammen und sprechen die gleiche Sprache? Dann vereinbaren wir einen Termin für den Meisterkurs-Workshop. Im meisterkurs Punkt 2, Analyse und Strategieentwicklung, ist der erste Schritt. Und in diesem Schritt begeistern wir Dein Team. Wir nehmen es mit und zeigen, dass es vorwärts geht. In unserem gemeinsamen Meisterkurs-Workshop analysieren wir den Ist-Zustand, definieren wir die wahren Werte Deines Betriebes. Und ich sage Dir vorweg, das ist nicht Zuverlässigkeit und Qualität. Wir sprechen über Dein einzigartiges Alleinstellungsmerkmal, reden über den Sinn der Arbeit, über Chancen, Stärken, aber auch Schwächen und Risiken. Bis hin zur Wettbewerbsanalyse und Identitätsentwicklung. Am Ende von Tag 2 weißt Du und Dein Team ganz genau das Was, Wie und Warum. Der dritte Schritt ist dann unser Marketingplan, individuell. Für den gesicherten Erfolg erhältst Du den auf Deine Bedürfnisse angepassten und erprobten Meistermarken-Fahrplan, der Dich zum definierten Ziel bringt. Dieser Fahrplan beinhaltet alle Marketingbestandteile. du musst dir keinerlei Gedanken mehr um eventuelle passende Lösungen machen. Wie schnell wir das Ziel erreichen, wollen und auch können, hängt von vielen Faktoren ab. Aber das besprechen wir ganz auf deine Situation angepasst und legen einen für dich richtigen Zeitrahmen fest. Der nächste Punkt 4, die grafische Umsetzung und Produktion. Der Plan steht... Und die Umsetzung erfolgt. Bereits nach den ersten zwei bis acht Wochen wirst du einen großen Wandel spüren. Wir installieren deinen Betrieb als Marke in deiner Branche. Eine Marke, die in aller Munde ist und hohes Ansehen genießt. Die im Workshop in groben Zügen besprochene Identität bekommt jetzt Farbe und Form. Ein Outfit, das zu 100% deinen Werten und der Kultur entspricht, so einzigartig wie dein Betrieb ist. Pünktlich kümmere ich mich um Entwurf, berate dich bei Korrekturwünschen und zwar ehrlich. Auch die Umsetzung, heißt Pro Produktion oder Programmierung, liegt voll in meiner Verantwortung. Du musst dich um nichts kümmern. Der fünfte Punkt ist meine Strategieberatung. Neben der grafischen Umsetzung sehen wir uns regelmäßig in einem zwei- bis vierstündigen Gespräch. Wir reden über alle aktuellen Projekte, Herausforderungen und entwickeln Lösungen und Optimierungen. Denn das Leben geschieht. Zusammenfassend bekommst du also einen schlüsselfertigen Markenaufbau, welcher dir mehr Umsatz in weniger Zeit für dein langfristig gesundes Unternehmen garantiert. Jetzt fragst du dich sicherlich, okay, was wird das wohl alles kosten? Ich sag dir, lass uns telefonieren. Ich nehme mir Zeit für dich und deinen Betrieb, kennenzulernen und kann dir eine grobe Richtung sagen, mit welchem Budget du rechnen kannst. Wenn das interessant für dich klingt und du einen Preis erhalten möchtest, dann schaue unten im Videotext nach dem Link zum Terminkalender und sichere dir einen Termin. Du kannst in meinem Online-Terminkalender einfach einen Termin eintragen und dann reden wir zusammen. In unserem ersten Telefonat schauen wir uns Deinen Betrieb im Detail an und können eine erste Einschätzung geben, in welchem Zeitrahmen wir Deinen Betrieb auf das nächste Level heben können. Auch kannst Du dann all Deine Fragen zur Zusammenarbeit stellen, auf die ich sehr gerne bis ins Detail eingehen werde. Natürlich erhältst Du dann auch, wie schon besprochen, einen groben Richtwert, was die Meistermarke für Dich kosten würde. Wie gesagt, die meiste Marke ist nur etwas für Betriebe aus dem Bereich Handwerk, Bau und Immobilienbranche. Also Dachdecker, Heizungssanitär, Innenausbau, Friseur, Koch, Generalunternehmer, Immobilienmakler. Wenn du Steuerberater oder Hundetrainer bist, dann kann ich dir leider nicht helfen. Genau das ist nämlich auch der Kern, der mich von anderen Anbietern unterscheidet. Ich möchte das ultimative Ziel für meine Kunden erreichen. Daher kann ich nicht einfach alle Branchen bedienen. Nur so kann ich meinen Kunden die Erreichung ihrer Ziele garantieren. Daher trage dir bitte einen Termin ein und trage dir bitte keinen Termin ein, wenn du nicht zu den oben beschriebenen Berufen gehörst. Wenn du dich aber Handwerker wenn du aber Handwerker bist oder einem Betrieb eines Teils der Baubranche angehörst, dann garantiere ich dir, dass es die besten 15 Minuten sein werden, die du in deinen Betrieb für dein gesundes Erfolgswachstum investierst. Klicke also auf den Link und buche dir einen Telefontermin. Wenn du dich jetzt noch fragst, ob das Ganze auch für einen 3-Mann-Betrieb bezahlbar ist, ja, das ist das. Ich habe... Kunden vom Solo-Selbstständigen bis hin zum 150-Mann-Betrieb. Also schaue einfach, ob wir heute noch telefonieren können und wir quatschen einfach drüber. Fragst du dich vielleicht, was meine Leistung von den aktuellen Coaches, Speakern und, und, und unterscheidet? Alles. Ich bin kein Coach, die dir eine Lernplattform mit Videos vor die Nase setzt und dir sagt, ob du deine Hausaufgaben richtig gemacht hast. Alle Marketingbestandteile der Meistermarke setze ich selber persönlich für dich um und bespreche alle Entwürfe mit dir persönlich. Du hast meine direkte Telefondurchwahl und kannst mich jederzeit erreichen. Bei mir bist du nicht einfach irgendeine unbekannte Person unter Tausenden und daher habe ich auch nur eine sehr geringe Kundenanzahl pro Jahr. Also, sicher dir am besten noch heute einen Termin. Wenn du jetzt noch Fragen hast, dann sichert ihr doch den kostenlosen Telefontermin und wir klären alle offenen Fragen ausführlich und auch ganz ehrlich. Ich freue mich auf unser Telefonat und wünsche dir noch einen schönen Arbeitstag.